Moin Leute, hier sind Alex und Sven von Calisthenic Movement. Heute gibt es eine kleine Partner-Challenge. Das heißt, ihr könnt das mit einem Kumpel zusammen machen. Es geht darum, ihr macht abwechselnd Dips als Pyramide und Elsit. Dips, also mit eins anfangen, dann ist der andere dran mit einer Wiederholung. Dann zwei, dann der andere zwei, drei und so weiter. Solange wie der andere immer Dips macht, halte ich dann Elsit. Immer abwechselnd. Wir zeigen es euch einfach mal fix, damit ihr wisst. Ja, Dies funktioniert, okay? Ähm, ich So, okay, Prinzip ist klar, ne? Versucht mal auf 10 Wiederholungen zu kommen. Das schafft es, richtig gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Alex und Sam. Ja.